So, was trinken wir heute, Rico? So wie immer. immer das chillige Chilibier. Was zum Chillen. Schön. Das Mit der grünen Chili-Schote drin. Na, endlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Rico trinkt erstmal Schuck Wasser. Also er gießt sie jetzt schon Wasser ein, weil er weiß, er hat sie in eine Hose, weil Chili-Bier ist so scharf. Importiert durch Sucos Import und Markenvertrieb. Neues in Deutschland. www.sucos.com Original Mexican Chili-Bier. Cerveza Mexicana Lagerbier ist. Äh, Entschuldigung. Lagerbier with... with <lacht> Serrano Chili Pepper Edit. Alkoholgehalt 4,2 Prozent, 330 Milliliter. Flasche. So also was denn hier auspacken? Ja, auspacken. Na, ein Punkt oder was? Also mit dem. Ist schon originell. Gut, das wäre dann hier der Spezialpunkt. Ja. Ansonsten, also ich sag mal so, ja, ich würde es gerne trinken. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich es bei der Party wahrscheinlich nicht trinken. Zwei Punkte. Ja, das ist aber schön nett. Ja, das ist wirklich nett. So dolle sieht die Pulle ja nun wirklich nicht aus. Du wirst halt deine Puppe nehmen, oh. denen drücken. Was ist denn da los? Das ist schon abgelaufen, wa? Äh. Die Schöne sieht schon ganz ranzig aus. Wie willst du nicht wieder rauskriegen? Keine Ahnung, ich weiß ja noch nicht mal, wie die da reingekommen ist. Aber das können wir auch am Ende machen. Da ist er! Ja, dann halt. wir da mal Guckt da schon mal aus oder was? Ich will ja keine Streichwerbung machen. Du fährst das halt einfach so an. Die Alter? Gut. <lacht> Zwölf Hände, das war nicht mit Absicht. Klar. Hör mal auf. Aber so sieht es auch viel besser aus. eigentlich Für den Feinschmecker. mal, der Schaum ist so besonders schön, finde ich. Hey, hey, hey. hey. Was Was ist denn? Wieso denn? Du hast nicht so viel drinne. Oh. Ja, ja. ja da verbietet die chili hier drinnen in Mengas. Das war Ja, toll. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn was denn? Schluck für den mexikanischen Gott oder was? Ja. Für Sanchez. Mhm. <lacht> na dann zum Wohl. Ach so, nee. Augensucht äh, oder Augenflucht erstmal. Also Schauen habe ich, wie gesagt, äh, nicht gesehen. Also das bringt... Naja... Also in Punkt. Ja. Zumal ich jetzt auch ein Stückchen drin habe. Das ist okay. So. Proscht. Mhm. Richtige Pilsner-Tulpe hier. So wie es sich gehört. Freust <lacht> weißt du dich? Du trinkst ja ja nicht. <lacht> gut. Hat mir schärfer. <lacht> Schärfe. Oh. Ja, ja. Oh. ja, Mann, ey. ja, Oder? ist halt scharf, ja, Mann. Mhm. Also. aber es geht noch. Ja, also wirklich, also ich kenne Schärferit. aber ich bin nicht der Maßstab, weil manche, die die Schärfe nicht so vertragen, die die... schmeckt ohne Schande. Mhm. Schmeckt einfach ja eine Strauß außer scharf. Ja, Wie so ein bisschen das Auge. Spezialpunkte, ja. Wie, ja? <lacht> Na, für die Idee. Und für die chili schrotte da. Ja, also ein, da. ein ja. Punkt. Ja. Also ich mag ja scharfes Essen, aber äh, wenn es zu scharf ist, dann ist es ohnehin nicht mehr meins. Ich will ja auch wenigstens nochmal das Essen schmecken. Uwe? Also der Uwe, der ist verbrannt. Also Blech, solch ranziges Zeug darf den Namen hm. Bier nicht tragen. Gebe deinem Bedauern nun laut Kund und trinke ein Gebäude älterer ist Klasse. Das ist jetzt ekelhaft. Darauf <lacht> trinkt man erstmal eine Newtons. Dit Ich trinke einen Haselröder. Nein, mach doch. So sieht's ich aus. Ich habe jetzt die Pulle kaputt gemacht. Das ist hier klar. Alter, mach den Nippel da wieder. Weil, weil Dit Marscher einfach billig ist anscheinend. Wir müssen das nochmal testen. Ob das wirklich Gold verdient hat. Das ist lecker. bezweifelt okay. Schön herb ist das ja. angenehm herb, nicht so frisisch herb angenehm ist das wirklich. Das war jetzt meiner Lieblingsbiere geworden. Was trinken wir als nächstes? Also, was, was, was für ein Produkt testen wir denn als nächstes? Die Hot Chip Challenge. Wir haben die Mexiko wochen <lacht> Ja, ja Mexiko woche So, also nächstes Mal würde ich wieder einschalten, wenn es das heißt.. Enrico kackt in der Hose, weil es so <lacht> zu scharfes Essen ist. Waldbrand bei Enrico, ja. Zu scharfes Essen. <lacht>